Endlich war es soweit, Freunde von mir wollten Flüchtlinge kennenlernen, dafür habe ich einen Ausflug in die wildromantische romantische Rabklamm organisiert und wir sind da entlang spaziert und kamen dann an einen wirklich sehr schönen Platz, wo wir picknicken wollten und wo auch ein kleiner Wassertümpel war, der so tief war, dass wir schwimmen konnten. Und von der Sonne aufgewärmt sind wir Österreicherinnen und Österreicher dann in dieses eiskalte Wasser gesprungen und haben da drinnen wirklich sehr schöne Momente erlebt und es war schön, da drinnen zu schwimmen. Und als wir erkältet oder abgekühlt wieder an den, zu unserem Picknick zurückkamen, saßen wir in der Sonne und genossen diesen Moment und plötzlich musste ich zurückschauen und sah eine, Wasser, eine Hand aus dem Wasser herausschauen, einen Kopf herausschauen und in ein paar Schreckensekunden oder Hundertstel Sekunden war mir klar, boah, da ist jetzt ein Flüchtling reingegangen ins Wasser und der geht mir da unter. Und ich bin aufkupft, ohne viel nachzudenken, bin hingestürzt, bin ins eiskalte Wasser gesprungen. Der Flüchtling hat wild um sich geschlagen. Ich habe auch ein bisschen Panik gekriegt, weil er mir ein bisschen untergetaucht hat. Ich habe mir noch überlegt, soll ich jetzt einen Kienhaken geben, damit er ruhiger wird. Oder ich bin jetzt einfach umgriffen ganz eng und habe ihn ein, zwei Meter an den Rand gezogen, schwimmend und ja, habe wieder Füße, also Boden unter den Füßen gehabt und habe ihn rausziehen können und da sind wir draußen gesessen. Beide sprachlos eigentlich und überrascht von diesem po, schlimmen Erlebnis, das Gott sei Dank so ausgegangen ist und ja, wir saßen dort und später wurde mir erst klar, das war so ein heiliger Moment die mir dann später oft in meiner Arbeit begegnet ist oder in meinem Miteinander mit Flüchtlingen. Momente, wo ich nicht wusste, was passiert jetzt? Wie wird das morgen sein? Und ich bin einfach reingekupft. Ja? Und dieses Reinhüpfen hat mir eigentlich dann so viel mein Leben auch bereichert und so viele schöne Geschichten und Momente gebracht, dass ich sehr dankbar bin über meinen Mut und sehr dankbar bin auch von dem, über den Mut der Flüchtlinge, die auf mich zugegangen sind. Ja? Und ja, es ist gut gegangen. Und ich habe erst Tage später erfahren, dass Flüchtlinge generell nicht schwimmen können. Ja, wir müssen uns aufeinander einlassen. Und das ist der magische Moment.